Zwei, die sich auf Anhieb verstehen. Anna Abelin und Leonie Hamm. Leonie ist eine der Gewinnerinnen im Mini-Menti-Programm der Deutsche Bank Reitsportakademie. Tja, das war sehr überraschend. Leonie kannte Anna Abelen, die ja auch noch aus unserer Region kommt. Und es ist schon so, immer ein bisschen mit Aufschauen, ne? wie bei den Fußballjungs, die einen Müller anbeten und so weiter. Und so ist das bei denen halt auch. Und jetzt darf sie mit ihr trainieren. Es ist so eine Motivationssteigerung. Seit sie jetzt die drei Wochen weiß, dass sie mini ist, finde ich, hat sie im Training noch einen Tacken zugelegt. mini sein bedeutet, eine einjährige Trainingspartnerschaft mit einem Mitglied der Deutsche Bank Reitsportakademie zu gewinnen. Ich bin total froh, dass wir nah beieinander sind, weil ähm, ich finde, so ein Training lebt davon, dass man erstmal einen Prozess verfolgen kann und das auch nicht alle halbe Jahre, sondern wirklich kontinuierlich. Ich möchte, sage ich mal, erstmal alle Werte, die mir am, am Pferd liegen, also die, wie gehe ich damit um, was habe ich für eine Disziplin, was muss ich für eine Verantwortung dem Pferd gegenüber aufbringen, die auch bei Leonie erstmal zu fühlen, was gibt es da schon und ähm, wo kann ich ihr vielleicht nochmal sagen, hey, achte nochmal da drauf. Leonie hat Anna abelen gleich von ihrem großen Ziel erzählt. Leonie möchte gerne mit ihrem Pony Grace Kelly zum Bundeschampionat der Sechsjährigen. Ich liebe auch äh, Ponys, also finde ich immer cool, weil äh, da bin ich dann vielleicht wirklich mal her der Lage und ähm, kann dann äh, vielleicht noch besser helfen als vielleicht bei einem Großwert. Und es ist ein sehr realistisches Ziel, deswegen ähm, knüpfen wir auch daran an. Junge Amateurtalente wie Leonie zu fördern ist genau ihr Ding. In unserer Partnerschaft mit Leonie ähm, ich kann mich weiterbilden, mein Auge schulen, eine Beziehung zum Sch Schüler aufbauen, ja einfach meine Erfahrungen weitergeben und Leonie kann, glaube ich, davon ähm, partizipieren, dass ich ähm, auch schon sehr erfolgreich war in meiner Jugendzeit schon auch bei den Ponys und ähm, einfach tagtäglich mit Schülern arbeite, dass wir da direkt bloß ähm, Vollgas geben können. Zwei, die sich gefunden haben.